Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie eine Frage vom Typ Nummerische Antwort in Ilias erstellen können. Sie können einerseits eine Frage direkt in einem Test erstellen oder wie hier gezeigt in einem Fragepool. Zunächst erstellen wir hier eine Frage und wählen dann im Dropdown-Menü Nummerische Antwort aus. Zunächst geben Sie wieder einen Titel ein für Ihre Frage, der sollte eindeutig sich abheben von den anderen, damit sie die Frage immer schnell wiederfinden können und auseinanderhalten können. Dann gibt es hier Platz für den Fragetext, da habe ich schon etwas vorbereitet. Hier geht es um eine Schätzfrage, nämlich wie viele Online-Prüfungen im vergangenen Wintersemester auf Moodle stattfanden und die Lösung soll in Prozent angegeben werden. Wie üblich können Sie ihren Fragetext auch mit Hilfe des Editors hier entsprechend gestalten und Formatierung hinzufügen. Sollten Sie vielleicht schon mit Word Ihren Text vorgeschrieben haben, verwenden Sie bitte diesen Einführungsbutton, damit keine Darstellungs- oder Formatierungsfehler auftreten, wenn Sie das direkt hier in das Feld einfügen ohne den Button. Dann haben wir weiterhin die Bearbeitungsdauer. Die können Sie aber wie gewohnt ignorieren, denn das ist nur als Orientierung gedacht. Die richtige Bearbeitungsdauer für den gesamten Test ist dann in den Testeinstellungen einzustellen. Dann gibt es hier die maximale Anzahl von Zeichen. Danach richtet sich dann das Antwortfeld von der Länge her gesehen. Uns reichen hier zwei Stellen und ich vergebe auch gleich mal einen Punkt für die richtige Antwort. Nun gibt es hier unten einen Bereich, der auch ganz schön ist für unsere Schätzfrage. Ich darf vielleicht schon mal die richtige Antwort verraten. Es waren etwa so 90 Prozent der Online-Prüfungen auf Moodle. Ich sage aber, wenn die Teilnehmer eine Zahl zwischen 85 und 93 angeben, erhalten sie trotzdem den Punkt. Wenn Sie hier eine konkrete Frage haben, wie berechnen Sie 2 plus 2 ist gleich 4, dann ist Natürlich 4 die einzige richtige Antwort und Sie würden die 4 bei der unteren als auch bei der oberen Schranke mit angeben. So, schauen wir uns mal die Frage in der Vorschau an. Da haben wir unsere Frage. Ich dachte, hier ist Platz für zwei Zeichen. Ähm, nehmen wir mal 92 und fordern die Rückmeldung an. Und wir haben einen Punkt bekommen. Und hier nochmal die Info auch mitbekommen, der Wert muss zwischen 85 und 93 liegen. Das war die numerische Antwort in Ilias. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Ausprobieren.